Ja, bitte mach dich bereit hier. Kann ich dir helfen? Okay. Als wir zu den Ruinen Moskaus kamen, empfand ich Angst und Trauer. Aber nach einem Leben und sah ich doch endlich die seltsame Schönheit des Himmels und der Landschaft. Das ist die tote Stadt, Grünste Bürger. Willkommen zu Hause, Aktion. Ja, willkommen in Moskau, also. Wir sind wieder oberflächlich.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 Ich mal kurz alles nach. Wenn der Bestie im begegnen, dann in die sie Welcher Bestie? Ah, die Fliegenden wahrscheinlich. Ohne Handschuhe sogar diesmal. Wow. Ich habe vorhin noch ein bisschen Metro. Okay, ich bin tot. Äh.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 kein Game Schnee, ah, alles klar. Der ist aber wieder lustig hier. Filterwesten ist X. Okay, ich glaube nicht, dass wir gegen die ankommen würden.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 Okay, keine unnötige Tötereien. Von da komme ich, ich bin da rüber und dann... Ah, hier Dry. Okay, ich muss einfach wirklich in die Richtung weiter. Wagen. Tschüss. Okay, da hat es nicht auf mich abgesehen, zum Glück.